Ich schätze schon. Diese düsteren Zeiten haben doch sowas von gar nichts mit uns zu tun, oder? Äh, entschuldigen Sie bitte. Dürfen wir kurz stören? Was wollt ihr? Ähm, wir wüssten gerne, welchen Einfluss das dunkle Zeitalter auf die moderne Welt die hatte. Die Bezeichnung der Epoche ist, fürchte ich, vollkommen unangemessen. Nicht berühren. Das ist unbezahlbar. Und ich nehme an, dass man euch den üblichen Quatsch einzureden versucht hat, stimmt's? 1000 verlorene Jahre. Das schwarze Loch der Geschichte, habe ich recht? Ähm, ja, so in etwa. Es etwas. ist immer das gleiche Spiel. Und jetzt glaubt ihr. Damals gab's bloß Morastot und Zerstörung. Umherziehende Mobs von Barbaren machten die Errungenschaften früherer Zivilisationen zunichte. Sie verbrannten und plünderten, was sie in die Finger bekamen und nichts von Wert wurde erfunden, richtig? Oh nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Vergesst es, verschwindet. War nur eine Frage. Ach, was soll's? Das bringt doch eh nichts. Jeder weiß, dass die Griechen und die Römer sowieso alles erfunden haben. Oh, ist das so. Und da seid ihr euch auch ganz sicher? Ich glaube, da habe ich etwas für euch. Das öffnet euch vielleicht die Augen. Ich schätze mal, ich sollte... Kommt mal mit. Ich habe das richtige Buch für euch. Wo bringt ihr uns hin? Keine Ahnung. Frag ihn. Sagen Sie mal, wohin gehen wir? Von der Dunkelheit ins Licht, mein junger Freund. Vom Ozean ans Land. Es gibt Dinge, die ihr wissen solltet. Ja, allerdings. Allerdings. Ich habe es doch hier hingestellt. Irgendwo in diesem Raum muss es sein. Hm. Ah, da ist es. Und nun? Werft einen Blick hinein wenn ihr euch traut. Was ist das? Willkommen im dunklen Zeitalter, oder wie es eigentlich heißen sollte, das Goldene Zeitalter. Wer sind Sie denn? Ich bin Al-Jazari, Ingenieur und genialer Erfinder. Sie meinten, dies sei das dunkle Zeitalter. Es ist aber nicht wirklich dunkel hier. Aber auch nur, weil es auf die Perspektive ankommt, mein bald schon mehr Wissen da. Freund, selbst reden gibt es Teile der Welt, die nicht dunkel waren, aber in einem Kulturkreis, der sich ausdehnt von Spanien bis China hat das güldene Licht der Entdeckungen und Erfindungen sozusagen alles überstrahlt. Welcher Kulturkreis? Der muslimische Kulturkreis, mein Freund. Es waren Wissenschaftler und Gelehrte verschiedenen Glaubens, die wohl einige der wichtigsten Entdeckungen der Menschheitsgeschichte gemacht haben. Dabei stützten sie sich auf das Wissen des Altertums. Aber welche Auswirkungen sie auf eure moderne Welt haben, verbirgt ihr euch kaum vorzustellen. Inwiefern? Nun, äh... <lacht> In vielerlei Hinsicht. Oh, davon muss ich ein Foto machen. Ein grandioser Einfall. Ich wusste es. Wer sind Sie denn? Darf ich vorstellen? Ibn Al-Haysam. Ein großartiger Wissenschaftler, dessen Ideen zu der Entwicklung der Kamera geführt haben. Sie haben die Kamera erfunden? Ich schuf die Grundlage für moderne Kameras mit meiner Entdeckung, wie das Auge funktioniert. Ich habe einen Weg gefunden, wie man ein Bild auf eine andere Fläche projiziert. Und zwar durch ein kleines Loch in einer dunklen Kammer. Bekannt geworden als Kamera obscura. Überlegt euch nur einmal, was diese Erfindung auf den Weg gebracht hat: Kameras. Kinoprojektoren. Sie alle funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Cool. Oebacht da unten! Wer ist das? das? Das ist mein werter Freund, Abbas ibn Firnas. Er richtete seinen Blick in den Himmel im festen Glauben, dass der Mensch einmal fliegen wird. Wow. Allerdings. Und diesen kühnen Traum hatte er bereits 1000 Jahre vor den Gebrüdern Wright. Und mag es auch nichts Ungewöhnliches für euch sein, einen Ferienflieger zu besteigen, bitte erinnert euch beim nächsten Mal an Abbas ibn Firnas. Aufgepasst! Ich schwinge mich nun in die Luft! Oh, oh, oh, oh. Oh. Es gibt da etwas, das er vergessen hat. Das Heck. Nützlich beim Landen. Oh, mein Rücken! Ist zufällig ein Arzt anwesend? Ist Hilfe von ah, mein alter Freund, mach dich doch bitte bei meinen jungen Gästen bekannt. Ich bin Abul Qasim al zahrawi So mancher nennt mich den Vater der Chirurgie. Ist damals echt schon operiert worden? Selbstverständlich. Übrigens, viele der chirurgischen Instrumente, die ich erfunden habe, werden in euren modernen Krankenhäusern noch immer benutzt. Entschuldigt, ein Patient braucht meine Hilfe. Skalpel! Ich habe eine Wunde, die genäht werden muss. In diesem Fall benutze ich Katzendarm. Echt jetzt? Aus dem Darm von Tieren gefertigt. Perfekt geeignet zum Nähen innerer Wunden. Eure Chirurgen nutzen ihn noch heute. Also gut und auf geht's! Wer ist das? Das ist Meriam al-Astrolabi, eine der vielen begabten Frauen ihrer Zeit. Sie fertigte hochentwickelte Astrolabien. Astro... was? Sternhöhenmesser. Sie bilden Himmel und Sterne auf einer Scheibe ab, die man in der Hand hält. Instrumente, mit denen früher gerechnet oder die Zeit gemessen worden ist. Heute sind es Hilfsmittel wie Armbanduhren, Kompasse oder Satellitennavigation, die Forscher dabei unterstützen, die Welt zu entdecken. genie der Wissenschaft. Und all das wurde während des goldenen Zeitalters entwickelt? Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Es gab tausende weitere Erfindungen mit Einfluss auf alle Lebensbereiche und in den kommenden Jahren verbreiteten sie sich überall, im ganzen mittelalterlichen Europa. Was euch zeigt? Düster waren die Zeiten nicht. Was ist mit Ihnen? Was meinst du? Was haben Sie erfunden? Ich möchte nicht überheblich erscheinen, aber ich verantworte bahnbrechende Fortschritte im Ingenieurswesen. Ich glaube, meine wichtigste Errungenschaft ist... Die Umwandlung von Drehbewegung in lineare Bewegung unter Einsatz einer Kurbel und eines Pleuels, unerlässlich bei Pumpen und Motoren. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie die industrielle Revolution hätte stattfinden können, 100 Jahre später, ohne eine solche Vorrichtung. Und, hat es mir jemand gedankt? Nein. Aber meine Krone der Schöpfung war meine unglaubliche Zeitmessmaschine. Meine legendäre Elefantenuhr. Eine Uhr, ja. Dutzende Einzelteile, zusammengetragen aus verschiedensten Kulturen der Welt. Aus Indien, Griechenland, Arabien, Ägypten, China. Wow! Eine Vereinte Nationenuhr. <lacht> das ist voll cool. Zeigt sie denn auch an, wie spät es ist? Ja, natürlich, aber sicher doch. Ohne meine Erfindung kämen Tausende zu spät zu allem Möglichen. Hm. Apropos Zeit, ich bringe euch lieber zurück. Aber versprecht mir, tragt es in die Welt. Dies war ein goldenes Zeitalter und ich habe euch nur einen kleinen Einblick geben können. Es gibt zahllose andere Entdeckungen und Wissenschaftler mit Einfluss auf die moderne Welt. Jetzt ist euer Forscher verlangt. Warten Sie! Wow. Habt ihr. Ja. Das war ja gar nicht so langweilig. Beeilung, ihr kommt zu spät. Ah. Da sind die furchtlosen Erforscher der Dunkelheit. Es fiel euch sicher schwer, einen Bezug zu unserer heutigen modernen Welt zu finden. Ehrlich gesagt, Miss, das ist so nicht ganz korrekt.